Anna Hünker ist Künstlerin, die das Fotografieren und Malen miteinander verbindet. In der Ausstellung Münster Pix Paint zeigt sie die Stadt aus ihrem Blickwinkel. Wir haben sie in den Räumlichkeiten von Optik Nevels besucht, bei der wir auch ihre Bilder bestanden konnten. Mein Name ist Anna Hünker und ich darf hier meine Bilder ausstellen. Das hatte ich vor zwei Jahren schon mal. Da kam dann ganz passend der Lockdown, sodass äh, natürlich keine Kundschaft mehr kommen konnte, um sich Bilder anzugucken und jetzt habe ich freundlicherweise noch mal die Möglichkeit bekommen und äh, habe jetzt seit Anfang Januar etwa die Bilder hier hängen. Aufnahmen von Straßen, Gebäuden oder Seen aus Münster. Man erkennt, dass dieser Ort für sie eine besondere Bedeutung hat. Also, Münster äh, ist die Stadt, in der ich geboren bin, und ich bin tatsächlich ziemlich Lokalpatriotin. <lacht> bin auch immer äh, ja, hier gewesen, hier geblieben und ähm, hoffe, das bleibt auch in Zukunft so. Und das sieht man, glaube ich, auch in den Bildern. Die Bilder äh, sind doch überwiegend sehr Münsterlastig. Und äh, Münster hat eine ganze Menge Facetten und man kann immer wieder was Neues entdecken. Das ist ganz, ganz spannend, auch gerade für die Fotos, die man dann macht. Gehen hier auch manchmal die Ideen aus? Zum Glück nicht. Meistens habe ich zu viele Ideen. Das ist eher das Problem, dass der Tag so wenig Stunden hat. Die Fotos sind ein großer Teil ihrer Kunst. Doch wie kam es dazu? Die meisten Fortschritte habe ich gemacht, als ich mir die Kamera gekauft habe. Also äh, nicht mehr mit dem Handy fotografiert habe, sondern wirklich mit einer richtigen Kamera. Und da dann äh, irgendwann auch einen äh, Kurs gemacht habe, um herauszufinden und zu lernen, wie man die tatsächlich richtig bedient und nicht nur im Automatikmodus äh, Fotos macht. Und da ja, hat sich doch einiges getan im Laufe der letzten Jahre. Anna Hünker, Lokalpatriotin und Künstlerin. Mit einem Gespür für das richtige Bild Sprengt die spannende Momente ein. Ein Besuch der Ausstellung ist sehr lohnenswert. Diese kann man noch bis zum 23.04.2022 in Optik Nebels besuchen, welches von Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr geöffnet hat.